Hallo Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Uh, oh, falsches Menü, hallo. Hier bin ich wieder. Ja, wir spielen Resident Evil 2. Und Resident Evil 2 heißt mit Festcamp. First Cam. Fast Cam. Zusatzmodi. ich Granaten kombinieren muss, aber egal, wir machen es jetzt. Ich weiß nicht, was ich im Store kaufen kann, das muss ich mal angucken. Aber ja, wir gehen in den Store, in die Story, <lacht> nicht in den Story, in den Story. So, ja, genau. Wir haben letztes Mal Sherry nach unten gebracht, die kleine Moment. Ja, jetzt seht ihr ganz tolle Ausschnitte, ich weiß. Bevor er mitten im Spiel abkackt, lieber wechseln. Äh, ich habe zwei Profile, das eine ist immer noch mein alter Account, den ich nicht mehr habe. Ähm, das ist wegen Art Online eigentlich nur noch. Dass ich immer so ganz sporadisch alle halbe Jahre mal spiele, irgendwie gefühlt. Und mir irgendwo fertig machen will. Also, wir haben dieses Armband, das wir brauchen. Ich habe ein Tactical Knife und ich habe meine SLS. Und wir spielen auf Easy jetzt, genau, weil ich keine Lust mehr habe, die ganze Zeit ohne irgendwas zu. Zugang ab hier nur für, Auto ab hier nur für autorisiertes Personal. Gäste haben keinen. Sie ist also Gast. Bin ich gedamaged? Oh, habe ich Heilpflanzen? Ups. Ich dachte, ich heile sicher noch, bevor ich. Speicher, aber anscheinend war ich. Ah, ich habe kein Highlight item deswegen. Ja, gut, wir werden es überleben. Und wenn nicht, dann fange ich halt nochmal an hier. Map. Da war was noch. Moment. Da ist die kleine drin. Ah, sie ist also unser Main Object Objective, deswegen. Nestweiter alarm Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich an das antivirale Agents Devil zu verabreichen. Ah, Sicht ist, auch. Oh. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, suchen Sie umgehend medizinisches Personal auf, um G-Zellen in Ihrem Körper zu isolieren und zu zerstören. Diese E-Mail wird beim Notfall automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Autsch. Ähm. Perfekt, wir haben eine Karte. Ah, jetzt wissen wir, dass da hinten ein Schlafraum ist. Okay. Oh, eine Brandgranate. Ich masch da so. Sieht auch nicht so ganz sauber aus hier drin. Ich glaube ich bin jetzt gerade auf Ziel. Da no! ist einer drin. Und Leiter. Zugang ab hier, nur für aus. Personal. Gäste haben keinen Zutritt. Echt jetzt? nach. habe ich jetzt geschossen, äh, gesch äh, aber ist okay. nadelkarton Ah, fürs Okay, okay. Ich habe noch nie. Äh, mit oh. auf, unsere auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Nein, das war Warte. Hab ich das noch? Ja, ich, ich, ich war mir gar nicht sicher, ob ich die Kamera jetzt falsch habe. Ich musste alles neu einstellen wie immer weil er die einzelnen Inputs nicht speichert, sofern ich die entferne und ich habe meine Webcam nicht 24 Sekunden. Ich habe so viel Ja. Ich leck mir heute mega die Lippen ab, ich habe die wieder aufgerissen. ist alles ein bisschen blutig hier, deswegen lege ich die ein bisschen ab, weil In der Küche ist immer noch irgendwas. Hm, wahrscheinlich später. Okay, wenn ich das Messer benutze, kriege ich keinen Damage. Ein Chip. Das sollte nützlich sein. Ich denke auch. Was? Oh, ah, Schränke können wir anschauen. Vielleicht war es das im anderen. Die zwei Zwischenschüsse, das ist gut. Das ist sehr gut. Ist da. Da fehlt noch ein Buchstaben auf dem Rad da oben. Überstromschutzeinrichtung. Okay, heißt aber, ich kann hier nicht mehr zurück. Also muss ich das Rätsel von hier aus lösen können. Weil ich da nicht mehr hochkomme. Heißt, also dieses Rätsel muss lösbar sein, nur von dieser Seite aus. Ah, ach so. Ah, nee, okay, ja. Ich bin jetzt ein Mitarbeiter Sicherheitsstufe Ey, Ich habe ein Problem. Dr. Lee. Chief Cartwright erfordert dringend ihre Anwesenheit im Ostbereich. Wie war das? Ah, das ist ein normales. Mit Schießpulver, Säuregranaten mit MP-Munition von zwei kombinieren. Komm, wir machen das mal. Ich nehme mal mit. Ich habe noch mehr von dem Weißen. Und... Aha. Aber, aber nee, ich kann den Pano nachladen. Ja, perfekt. Wir machen das so. Ähm, dann brauche ich die noch nicht. Die noch nicht. Ah, Taktikmeister kann man immer brauchen. Ah, die Idee haben wir schon. Besucher Mitarbeiter, Führungspersonal. Heißt okay. Also, jetzt haben wir das. Level 2 können hier rein. Jetzt können wir sicher eine Brücke hochfahren. Aufnahme der Spezialeinheiten. Aufwand Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das g virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost. Verstanden. Rendezvous ist am Punkt W3. Hier Alpha. Zwiegebiete reich. Verstanden. Warten auf Zielperson. Sich Kontakt mit Zielperson. Er wird ein Safe Heft. Erwarten Signal. V-Virus wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Dr. Birkin, genau. Ist das Antivirus im Westbereich? Dr. Birkin sagt mir, ich bin dumm. Ich muss endlich anfangen aufzunehmen. Level 4 steht hier nicht mal. Das wird wahrscheinlich der Professor selbst sein. Da brauche ich 3. Da können wir so hin. Ich Weiß ja nicht, was ich in diesen gängen noch machen kann. Also lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Boah, ich hoffe, gar das ist nicht zu so laut. Können wir mal, dass die ein bisschen leiser ist. Bei ja. dieser Scheiße leider teilweise. Boah, ich hab' Kopf, ist eine Ja, yeah, okay. Ich dachte schon, das ist wieder eine, eine Wurzel. Ja. Mal kurz. Bevor wir speichern, würde ich mich gerne umsehen. Na, so weit dann doch nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Ich dachte, das ist ein Schrank. Okay, wir haben viele Möglichkeiten. Aber ich werde nachher den Run 2 werde ich mit dem anderen trotzdem noch machen. Das habe ich mich unterdessen entschieden. Wir gehen mal nach unten. Wir gehen nicht nach unten. Ah, ich muss da rein. Das ist furchtbar. Geil, wie diese Delle auf der Map verzeichnet ist da unten. Ich will da nicht rein. Aus Security Lab 3. Also ich brauche seine Keycard. wahrscheinlich ein gift für die also, ah. ich dachte wir müssen das selbst tun jetzt mit der diverse lösungen wie gewicht gewächs, gewächs verteilt werden können ich brauche einen code Habe ich mir diese... K Natürlich zeige ich mir diese Karte nicht auf. Ja, zu schön gewesen. Weil ich kenne ja die Map eigentlich jetzt. Ah doch, ja gut, so geht's auch. Tut mir leid, klar, wir bleiben noch ein bisschen im Kritischen. Also ein bisschen ins Gute Umkrautvernichtersynthese. synthese Für Gewächs Wieso haben sie noch 42 nicht aufgehört? Wieso gibt es denn 43? Das heißt, es gibt noch 41 andere. Das ist traurig. Leere Kartuschen-Lösungsausgeber herab Erforderliche Menge UMB Nummer 21. Wie Epsilon? Ich weiß nicht, ich kenne das lateinische Ding nicht so. Einfüllen, umgehend kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Halt. ah stimmt, die haben ja gelesen, dass es einige Testversuche gab, die meisten sind verreckt. Pflanze 42 hat überlebt. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Fall eines unvorgesehenen Vorfalls, sollte nach den oben stehenden Anweisern Grund- Grunde Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Leere Kartusche rein, erforderliche Menge Nummer 21. Ich habe irgendwo einen Block gehabt heute Morgen noch da hinten. Moment. Block. Und Stift. Boah, ich bin ja so gut organisiert in meiner eigenen Wohnung. Oh, er ist orange. Ich sehe das, seh das immer erst jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Hör auf, hör auf, Böse. Einmal so... Einmal ein Strich, ich mach das ganz simpel. So. Also ich muss noch zwei andere Passworträume finden. Oder zwei Passwortreihen. Da kann ich nicht reinfassen. Wahrscheinlich sind die Flaschen einfach zu dick. Ich könnte es natürlich auch wieder brute forcen. Aber ich habe eigentlich gesagt, ich mache das nicht mehr, weil es langweilig ist. Wir schauen uns mal den Rest an. Wenn ich nichts finde, dann werde ich Brute Force. Wie immer. Das kann ich eingeben. Ich geh mal in die Mitte. Was war das? War das dieses? Oh, da bist du. an diesem Key ran. Ich vermute mal, ich brauche dieses Passwort, um den ersten Fortschritt zu machen. Boah, ohne nachzuschauen heißt das Drug Testing Lab ist abgeschlossen. Ich gehe mal kurz zurück, ich will mein Inventar ein bisschen dumpen. Wäre das jetzt so ein Ding, dass jedes Resident Evil einen Pflanzenboss kriegt? Ich glaube, den brauchen wir momentan nicht. Dann mal kurz. Ah, ne, dich lasse ich mal hier. Na, ja, wobei. Ich fand das gut. das war eigentlich ganz gut so. Äh, das ist die Waffe. Wieso ist die rechts? Ich will die links haben. Manchmal hilft es sich, ein bisschen umzuschauen, schon extrem. Ich will kurz meinen Stream aufmachen, weil Soundprobleme... Ich habe keine Lust auf Soundprobleme. Es tut mir lau leid. Laut, ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, bis jetzt noch Sound drauf gehabt auf meinem Headset. Toll. Okay, ist zum Glück sehr leise. Äh, so, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ich habe da so keine Lust drauf. kann wieder aufstehen, das ist das Problem. Tut mir leid, es brennt gerade ein bisschen sehr, deswegen. Auf ihr können wir das verzeihen. Okay, wir verbessern uns. wenn sie nicht so wahr sind. Ist das die Streuung, dass sie mehr oder weniger brauchen? Oder haben die einen Invincible Frame? Ist beides möglich. Aber es kann schon an der Streuung liegen, dass ich nicht alles treffe. Aber eigentlich Bloodsplattery gibt es. Also ich kann mir vorstellen, dass die einen Invincible Frame haben da drin kurs. So, wenn ich sie haue und dann kurz aufhöre. Karte des Labors, Ostbereich. Sehr gut. Der Ostbereich sind vor unten. Egal. Ähm, wir sind da. Da oben ist die Tür. Oh, da kann ich nichts machen. ist auch gut. Komm ich in den Serverraum? Kein Strom. Ah, Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Murph. Ah, da muss ich die Batterie reinmachen. Okay, okay. War was schon da unten? Ah oh nein, das war vom Item. Ich dachte schon, das war die Beschreibung vom... nehme jetzt einfach mal mit. Wir halten zum Glück nicht so viel aus. Kein Strom und eine normale Tür. Okay, die normalen Türen gehen noch. Das ist schon viel wert. Der Joker ist hier. Angespannt ist es das... nein, ich mochte Pflanze 42 schon nicht, obwohl wir sie alternativ besiegen konnten, was ziemlich cool war. Äh, jetzt dann kam ist X der absolut scheiße war, Und jetzt das. sind die zombies alle anders aus ne? alle sind verwandelt pflanzen geworden sie kommen zurück immer und immer wieder verbrennt sie alle verbrennt sie bis ihre körper schwarz wie asche sind einen anderen weg gibt es nicht ah, also brandgranaten Gut zu wissen. Stimmt, das war das falsche Rezept. Nicht ganz das, was ich haben wollte. Aber egal. Das sieht so aus. Wo habe ich das noch mal gebraucht? zwei Räumen War das hier unten?